Willkommen zum zweiten Teil des Kapitel 5. Im Leitfaden bewegen wir uns jetzt auf Seite 51, also hier noch eins nach unten. Und es geht um die Zeilenabstände da, das hatten wir schon, und auch die Änderungen im ganzen Dokument, in denen wir gemerkt haben, dass die vermutlich gar nicht so nützlich sind. Ähm, Im Leitfaden bei Seite 51 steht aber auch, dass es um Aufzählung geht, und da sind wir jetzt hier. Wir öffnen ein neues Dokument und ähm, erstellen eine Liste berühmter Tennisspieler. Es könnten auch Tennisspielerinnen sein, da gibt es auch ein paar davon, aber wir beschränken uns jetzt auf die, die hier aufgelistet sind im Artikel von Roger Federer. Und ich kenne mich nicht aus mit Tennis, aber es sind anscheinend Federer, Nadal und Djokovic. Also, jetzt haben wir also drei Namen und jetzt macht es ja Sinn, dass wir die auf eine Aufzählung erstellen. Das sind übrigens auch gleich drei Absätze. Das kennst du, da gehst du einfach hier hin und ähm, klickst auf Aufzählungszeichen. Vielleicht weißt du auch schon, dass du die noch ein bisschen anders aussehen lassen kannst. Da kommen wir nachher gleich noch dazu. Ähm, weiter könnte ich auch eine Nummerierung draus machen. Das ist im Prinzip dasselbe, bloß es wird ähm, am Zeilenanfang irgendeine Form von Auflistung von Nummerierung eingefügt, 1, 2, 3, 4 oder ABCD oder Römisch 1, Römisch 2, Römisch 3 und so weiter. Gut, also, wir bleiben jetzt aber bei der ähm, Aufzählung und beim ursprünglichen Zeichen hier. Gut, ähm, das war schon das Wichtigste. Jetzt ähm, aus dem vorigen Kapitel hast du gewusst, dass du bei den Absätzen ähm, Abstände hinzufügen kannst. Das machen wir jetzt hier mal. Ähm, Interessanterweise betrachtet er die ganze Aufzählung als Absatz, das heißt nur hier unten wird das eingefügt. Ähm, Zeilenabstände vielleicht? Ja. Aha. Das heißt, Word behandelt eigentlich eine Aufzählung, obwohl sie ja drei Absätze sind, wie einen ganzen Absatz. Also es werden Zeilenabstände eingefügt zwischen Absätzen, obwohl sie eigentlich Zeilenabstände sind, nicht Absatzabstände und wenn ich Abstand nach Absatz einfügen gewählt habe, dann wird hier unten was angefügt. Das ist mh, vielleicht verwirrend, man muss sich dessen einfach bewusst sein. Interessanterweise geht es so anders und das ist ein bisschen die Auflösung der Sache. Ich du weißt ja, du kannst vom vorigen, vorigen Kapitel, weißt du, dass du das Ganze auch über dieses Menü hier ähm, Absatz genauer bestimmen kannst. Und wenn du jetzt hier sagen wir zwölf Punkte einfügst, dann passiert erstmal gar nichts. Genau dasselbe wie vorhin. Ja, was ist denn das? Das hat mit diesem kleinen Häkchen zu tun. Das heißt, keinen Abstand zwischen Absätzen gleicher Formatierung. Und ich finde, das ist ein nerviges Häkchen, das gehört da gar nicht hin. finde Also klar, es braucht es, aber es stört mir erst. dass es nützt, in den meisten Fällen. Weil meistens muss ich, ähm, wenn ich es vergesse, da wieder rein und das noch rausnehmen. Und wenn ich jetzt mache, dann sehe ich, aha, jetzt ist das lesbarer. Gut, jetzt das mal hierzu wenn ich jetzt da noch ein bisschen zusätzliche Informationen einfügen möchte und jetzt möchte ich schreiben, dass der Herr Federer ein Schweizer Tennisspieler war dann könnte ich ja Klammern zum Beispiel aus der Schweiz schreiben ja, vielleicht finde ich das aber nicht so schön, ich hätte es gern da unten drunter, vielleicht mache ich das mal kleiner so das ist nicht so wichtig, ich wollte es halt drin haben und jetzt merke ich mir es ist immer noch hier, wenn ich das in den nächsten Absatz nehmen mit Eingabe, dann mh, folgt eine neue Aufzählung, das will ich nicht. Was ich hingegen machen kann ist, und jetzt kommen die endlich, jetzt wisst ihr dann endlich gleich, wozu diese manuellen Zeilenumbrüche eigentlich gut sind, wenn ich jetzt Shift gedrückt halte und Eingabe, dann passiert das hier und du siehst, es wird hier ein manueller Zeilenumbruch eingefügt. Und immer noch ist Federer, Nadal, Djokovic, je ein, eine Linie, ein Absatz, der mit einem Aufzählungszeichen beginnt. Dasselbe also bei Nadal, Spanien schreiben und bei Djokovic Serbien. Okay, also für sowas sind manuelle Zeilen und Brüche also da. Praktisch. Jetzt, wenn ich hier äh, vielleicht aus Freude, weil das gerade so ein schönes Dokument werden soll, ähm, einen Tennisball nehmen möchte, das wäre ja passend, dann könnte ich ein neues Aufzählungszeichen definieren und entweder ein bestehendes auswählen oder da gibt es viele Spielereien, die du dann bei Gelegenheit mal kennenlernen wirst, du kannst auch ein Bild einfügen und da könntest du dann zum Beispiel einen Tennisball im Internet suchen und einfügen. Ähm, ich probiere es mal, wahrscheinlich passiert gar nicht viel, weil mein Computer viel zu langsam ist für so Zeugs. Also, wir gehen weiter, immer noch auf 51, ähm, ich habe gesagt, ich muss ein bisschen vorwärts machen, im Leitfaden. Siehst du, hier könnte ich Green Ball, mal schauen, es ist nicht ein Tennisball, aber das könnt ihr auswählen. Wirklich nicht super schnell, <lacht> vielleicht besser nicht. Jo, jetzt sieht es ein bisschen wie ein Tennisball aus. Gut, also zurück zum Leitfaden, immer noch Seite 51. Ähm, hier wird von Lernvideo gesprochen, du schaust gerade ein Video, vielleicht hast du keinen Bock, noch mehr Videos anzuschauen, vielleicht doch, dann findest du das ja eben, wie gesagt, unter dem Herdverlag, Herdcampus.com, der auch schon erwähnt nur in unserem Netzwerk zugreifbar ist. Gut. Also, ähm, das ist im Prinzip das, was hier steht. Das zeigen Sie unten auch noch. So gesehen kannst du diesen Teil sparen oder nochmal nachlesen ähm, und ähm, das üben für dich. Aufzählung für neuen Text erzeugen, das ist eigentlich was Nerviges, angenommen ich will hier ähm, eine Einkaufsliste machen, jetzt will ich hier schreiben, Rot, schau was passiert, er springt nach innen und setzt dann den Tabulator und jetzt habe ich eine Aufzählung hier, Rot, Konfitüre und so, hier ist das vielleicht ganz nützlich, aber oft will ich es eben gar nicht so haben, sondern wenn ich dann wirklich eine Aufzählung will mit allem was dazu gehört, äh, Einrückungen etc., Tabulator, dann kann ich es ja dann immer noch auswählen und sagen, mach mir eine Aufzählung. Also wenn ich das nicht haben will und so haben will, dann muss ich halt ähm, rückgängig drücken, gleich nach der Eingabe, und dann kann ich hier die Butter und die äh, Croissants und so weiter noch auflisten und habe hier keine Aufzählung. Du siehst, es ist also keine Aufzählung, ich kann damit verfügen, wie ich will. Gut. Also, Blätter kurz um und ähm, Das war eben die Seite 52, die wir hier gerade anschauen. Das ist das hier. Das ist ein Profi-Tipp. Das kennen wenige. Das hier ist eher nervig. Ich habe dir gezeigt, wie man es umgehen kann. Und das ist einfach die Nummerierung. Die kannst du dir im Prinzip schenken. Das ist dasselbe wie bei Aufzählen. Das haben wir alles schon gesehen. Das wiederholen Sie eigentlich dasselbe, was du kennst, einfach für Nummerierungen. Gut. Jetzt. Ähm, etwas, was aber noch interessant ist, und ähm, das will ich hier noch als letztes zeigen, das sind wir im Leitfaden bereits eben auf Seite 53, bzw. am Ende der Seite 53 angelangt, das ist die Gliederung. Also, wenn ich natürlich eine einfache Aufzählung habe wie hier, dann macht das nicht viel Sinn, äh, da eine Gliederung einzuführen oder die Gliederung zu nutzen. Aber wenn ich äh, ein Dokument schreibe, angenommen, ich hätte eine Abschlussarbeit ich mache eine Ausbildung, Detailhandel, Sport und ich äh, schreibe eine Abschlussarbeit über um, verschiedene Sportarten. Dann hätte ich also Abschlussarbeit und dann wären es vielleicht Ballspiele und äh, Ausdauersportarten. Ähm, Dankeschön. <lacht> ähm, was weiß ich, was da noch kommt. Bei Ballspielen wären es wahrscheinlich Fußball, vielleicht noch ähm, Handball, Volleyball bei Ausdauer, was weiß ich, Marathon, Triathlon, schreibt man das? So ungefähr. Ja. Jetzt, wenn du das anschaust, dann sind das ja die Abschlussarbeit, ist wie die Oberebene. Ähm, und das wären dann das Kapitel Ballspiele, beziehungsweise eingerückt so die verschiedenen Ballspiele. Sportarten und hier die verschiedenen Aussaussportarten. Das ist im Prinzip eine Gliederung. Jetzt statt, dass ich das so mache, kann ich ähm, die Formatierung wieder löschen und sagen, ja gut, das hier ist ähm, eine Überschrift, das hier ist eine Überschrift 2, das hier ebenfalls, das hier sind Überschriften 3. Und jetzt kann ich das in der Gliederungsansicht anschauen, ähm, Gliederung, dann sehe ich, aha, es zeigt mir das Dokument an. Das macht keine Seite, keinen Sinn bei bloß einer Seite, aber wenn du 20 Seiten geschrieben hast oder kopiert und eingefügt hast, dann macht das schon Sinn. Ähm, da kommen wir im Detail nachher noch dazu, aber ich wollte das hier einfach mal zeigen, weil im Prinzip eine Aufzählung, Nummerierung dasselbe macht. Also ich kann, wenn ich jetzt das Ganze nicht mit diesen Formatvorlagen, die ich von hier oben geklaut habe oder verwendet habe, äh, erstelle, kann ich eine Aufzählung machen und sagen, ja, ich hätte gern, dass das eingerückt wird und schau dann ändert sich auch das Aufzählungszeichen. Die Ausdauersportarten werden dann auch, das wäre dann, müsste eigentlich im Prinzip dann B sein. Ich probiere es jetzt mal so. So, ja, also du siehst dann, dass es für jede Ebene, eine andere Art von Aufzählungszeichen verwendet. Also 1 wäre der Titel. Gut, bei einem Titel wird man wahrscheinlich keine Aufzählung machen. Müsste ich den rausnehmen beziehungsweise den Titel einfach nicht, also Aufzählung haben. So, und dann die hier abstufen. So. Jetzt hieß du so eins Ballspiele, zwei Aussagensportarten und so weiter. Und die Unterkapitel haben dann eine eigene Nummerierung wieder. Das funktioniert oft recht gut, oft auch nicht so gut, ist ein bisschen besser geworden in den letzten Jahren, aber früher war es Anlass zum Ärgernis. Ähm, gut. Wenn jetzt zum Beispiel hier ähm, vielleicht noch kommt äh, ähm, künstlerische künstlerische Nehmen wir Akrobatik, akrobatische Sportarten und ich zähle jetzt da mal ähm, Tanz dazu, ähm, was weiß ich. Und jetzt will ich aber, dass das, ähm, jetzt kommen hier meine eigenen Tastaturbefehle in die Quere, jetzt will ich aber, dass das eben eine Stufe tiefer ist, dann macht das so. Und manchmal kommt dann hier noch, dass man die Aufzählung fortführen muss, das wirst du dann alles sehen, wenn du damit ein bisschen rumspielst. Gut, also soviel zu Kapitel 2. Ähm, wir sind eigentlich schon fast durch. Das Letzte ist dann noch zu rahmen. Ähm, das, glaube ich, lasse ich sogar weg. Ich glaube, ich lasse das Kapitel 5 hier, den Rest von Kapitel 5, also Seiten 54, 55 bis 57 ähm, weg, einfach um das nicht zu verlängern. Aber äh, das kommt ja alles noch in einem eigenen Kapitel. Und zwar, glaube ich, Schauen hier im Kapitel. Ja, komm nicht. Also gut, ich glaube, ich nehme es doch noch kurz rein. Es ist eine einfache Sache. Also wenn ich äh, irgendwas markieren will und umrahmen will, dann gebe ich da halt einen Rahmen. Und das kennst du. Und jetzt will ich den Rahmen noch verändern, dann gehe ich ins Menü, Rahmen und Schattierung und ähm, sage, ja, ich hätte gern die Breite hier geändert, zum Beispiel so. Und ähm, nicht zu verwechseln mit Seitenränder, das ist wirklich dann für das ganze Dokument. Hier kannst du das also einstellen, Du kannst auch eine Schattierung machen oder eine Farbe geben, dem Rahmen, das machen wir jetzt aber nicht. Und was auch noch ist, du könntest starten im Rahmen, könntest du sagen, ich möchte einfach den obersten Teil äh, schattiert haben, damit sich das ein bisschen abhebt. Und das kann ich entweder so machen, aber dann habe ich so, habe ich den ganzen Absatz hier markiert. Ich kann auch nur ein Wort markieren, Es geht so. Halt nur das Wort markieren und blau. Und dann ist nur das Wort markiert. Aber wenn ich das so als Titel haben möchte, um das ein bisschen abzuheben, dann mache ich das so, dass ich den ganzen Absatz markiere und dann eine Farbe auswähle. Und wenn du hier reingehst, siehst du, dass bei den Schattierungen jetzt auch die Füllung ist. In der Prüfung kommt dann irgendwas noch mit Formatvorlage, dass du ein Muster reintust. Ähm, jo, das schauen wir dann an, wenn es soweit weit ist. Gut. Also, das hierzu, Kapitel 5, fertig, Teil 2 von ursprünglich gedachten rein. Wir lassen es jetzt dabei und konzentrieren uns dann noch ein bisschen mehr auf die folgenden Kapitel 6 und 7. Danke fürs Zuhören.